Ja Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPWIO, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute wieder ein kleines live Commentary hier am Start, ja. Viele schreiben jetzt wieder ist eh kein live Commentary aber bockt mich nicht, meine Freunde, ja. Und zwar, ja, heute mal wieder ein, ein bisschen ernsteres Thema, ja. Sorry für die Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, also dafür kann ich nichts. Ähm, ja, aber ich dachte mir so, baller ich trotzdem nochmal ein Video für euch raus. Und ja, also... Was ich jetzt mal in diesem Video mal ein bisschen besprechen wollte, ist mal ja, wirklich was Ernstes und zwar wollte ich mal so ein bisschen einfach mal Danke sagen, ja und zwar jetzt nicht irgendwie an euch so, ja ich weiß, eigentlich sollte ich mich auch mal bei den Abonnenten bedanken, ja aber das kommt vielleicht mal wann anders so in Special oder so, keine Ahnung was ich da mal rausballer, aber heute wollte ich mich halt einfach mal so bei den Leuten so auf YouTube bedanken, die mir einfach so ein bisschen geholfen haben, dies, das und ja. Fange ich am besten auch mal so vom Anfang an an, wer mir so als erstes so geholfen hat, so wirklich. Und zwar, ja, muss man das einfach so sagen, und zwar war das einfach Danny Burnage, ja. Ist jetzt so vielleicht nicht mein bester Freund oder so, also ich kenne ihn ja an sich auch nicht oder so, keine Ahnung. Aber trotzdem hat er mich halt quasi so am Anfang so ein bisschen, ja, gepusht, also nicht gepusht so direkt, aber... Durch ihn wurde ich halt einfach so ein bisschen bekannt, meine Freunde. Und deswegen ist ja auch quasi der Channel entstanden. Und ja, deswegen wollte ich mich einfach mal bei ihm so ein bisschen bedanken. Ich weiß, er sieht das Video ähnlich eh aber ich dachte, es wäre einfach mal so eine korrekte Aktion, so das einfach mal zu machen, ja. Und warum auch nicht, bin ja an sich auch ein korrekter Mensch, da kann man sowas ruhig mal machen, meine Freunde. Und ja. Aber, meine Freunde, jetzt, ja, jetzt kommen halt mehr so Leute, mit denen ich auch echt cooler war oder noch bin. Und ja, bei denen das halt. Ja, schon fast, keine Ahnung. Das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schulern oder so, aber ein bisschen, ja so freundschaftlicher wurde oder war oder ist keine ahnung und ja fange ich mal so bei dir an dem an der auch so von anfang an irgendwie so mit dem ich halt so am anfang an cool war dies das war auch was jetzt so viele wahrscheinlich flash mit so mein erster abonnent ja also wirklich mein erster abonnent war das und zwar ist es der liebe Apokalypte red meine freunde ja und ja wollte ich mich einfach noch mal bei dir bedanken red hier falls hier du siehst bist du auf jeden Fall ein korrekter Mensch, warst so von Anfang an irgendwie cool zu mir, dies, das. Und ja, wir haben auch viel so zusammen gemacht, früher dies, das, oft geskyped und so. Und ja, wollte ich mich einfach mal bedanken, dass du auch hier mir auf YouTube weitergolfst hast und so weiter. Und bist echt an sich echt korrekt, so dies, das. Und ja, wollte ich ja halt nur mal sagen, so viele wissen das ja auch gar nicht, mit we welchen YouTubern ich und sowas zu tun hatte, weil ich ja mit denen auch immer nie so Videos gemacht hatte, weil ich fand das halt unnötig, musste ja nicht sein unbedingt. Weil ja muss ja nicht immer so alles auf YouTube ähm, bereitgetreten werden. Aber trotzdem haben die Leute mir natürlich geholfen, so mit Likes und sowas und ist echt cool von denen. Und ja, also da gab es hier den Red, der hat mir auf jeden Fall geholfen. Also danke an dich nochmal. Aber er war natürlich nicht der einzige. Da gab es noch andere Leute, wie zum Beispiel. Also ganz, ganz früher gab es hier noch dem ähm, Pat Pat und sowas. Alles echt korrekte Menschen. Und in letzter Zeit, also der jetzt so am aktuellsten ist, ja, ist hier Marcel Scorpion. Ja, ist natürlich jetzt auch ein bisschen länger, ein bisschen länger, also keine Ahnung. Meine Aussprache ist gerade echt ein bisschen komisch, aber da muss man durch. Ähm ja, also mit dem bin ich echt schon total lange, auch cool. Jetzt nicht ganz so lange wie mit Red, aber auch schon echt lange, keine Ahnung. Also locker ein Ja oder so, kein Plan. Und ja, wir haben auch vorhin, Dingens jeden Tag immer geskypt, dies, das, also, also damals heute nicht mehr. Weil ich zurzeit so viel um die Ohren habe und sowas, aber es ist an sich echt ein korrekter Mensch, dies, das und hat auch mir auf YouTube weitergeholfen so. Und ja, ich wollte mich halt auch mal bei dir bedanken, Herr Skorpion. Und ja, musste einfach mal sein, finde ich so, weil... So ein Danke kostet ja nichts, meine Freunde, Herr. Ja. Und ist einfach so eine korrekte Aktion, weil... Ja, ist ja nicht selbstverständlich und... sind ja auch so, kann man sagen, gute Freundschaften entstanden, ja. Also jetzt... Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wahrscheinlich, meine Freunde. Aber ihr versteht das wahrscheinlich so ein bisschen indirekt, ja. Und... Ja, wollte es halt einfach nur mal so sagen, dass die Leute das auch mal verstehen, dies, das, dass, ja, dass es auch mal so öffentlich gesagt wurde, meine Freunde, weil ich finde es schon so wichtig, sich auch mal Danke zu sagen, ja, weil es zeigt auch einfach, was für ein Mensch man ist, so wenn man sich bedankt, finde ich, mache ich an sich auch echt so oft, so auf YouTube hat es halt immer nie so gepasst, ja, also, aber jetzt dachte ich mir so, muss das einfach mal sein und ich rasiere die Gegner hier auch irgendwie gerade, ich weiß nicht warum, ist auf jeden Fall krass hier gerade unterwegs, Bosshaft unterwegs, könnte man hier sagen. Zack. Und ja, konzentriere ich mich mal kurz hier aufs Gameplay. Mal gucken, ob hier noch was krasses raus wird. Aber jetzt ist hier schon zu Ende. Kann man nichts machen. Hier 33 zu 6 auf jeden Fall. Und ja, nochmal Danke an euch alle. Und ja, EMP-Doppelboss Bosses, auch ein Audio-Bitches. No homo.